Können Sie mir sagen, wie spät es ist? Wie spät es ist? Ja. Das ist eine Lüge! Ja, warum das? Wen wollen Sie decken? Ich decke heute überhaupt keinen junger Mann. Das sieht mir aber sehr verdächtig aus. Entschuldigen ja, Sie, aber das ist mein... Sehr verdächtig. Sehr verdächtig. Wo waren Sie gestern um dieselbe Zeit? Gestern war ich dieselbe Zeit, wie ich gehört bin. Im Buch. 0 Sehr verdächtig. <lacht> Wo waren Sie gestern um diese Zeit? Das ist eine Lüge. Und ich kann das auch beweisen. Was sagen Sie hierzu? Überführt, ne? Warum liegen Sie mich dann an? So, würden Sie dann bitte einmal den Tatort hier verlassen? Der wird jetzt abgesperrt. Ist der Schluss jetzt mit lustig? Der verdächtig. Warum leugnen Sie das? Wen wollen Sie schützen? Verlassen Sie mal den Tatort. Ja, gleich, wenn man passen. Kannst Sie mal irgendwie Schere oder so. Nein. So, würden Sie bitte den Tatort räumen? Können Sie bitte einmal Platz machen? Ich bin jetzt hier an der Reihe, okay? Ich mach das schon. Alles okay? Ah, können Sie das einmal hier in die Hand nehmen? Sehr gut. Und jetzt warten Sie auf die Polizei. Die macht dann den Rest, okay? Hier gibt's nichts zu sehen. Weiter, weiter. Würden Sie bitte den Tatort verlassen? So, wo waren Sie gestern um diese Zeit? Verdächtig. Ja, unbedingt. Sie können so eins auch haben. Sie müssen dafür nur diesen Namen dort betreten, dieses Geld auf den Käse mit uns. Wir können das auf zwei Arten machen: die gute und die unangenehme.